Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Quest, das war mein Kopfhörerkabel, aber ist egal. Äh, wir spielen einfach weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, indem ich die Batterie zuerst mal um 5 lade, danach gucken wir uns die neue Stage an, weil Nidoking, Nidoking kriege ich offensichtlich noch nicht kaputt. Ähm, hier war ein Psycho-Pokémon im Vorteil, das, das nutzen wir natürlich aus, indem ich Nidoking mal aus dem Spiel rausnehme, denn ich habe das Gefühl, gegen Psycho kann der recht leiden. Und dafür betritt Simsela das Spiel endlich mal wieder. Wurde Zeit, der hat jetzt lange nicht mehr gekämpft bei mir. Einfach, weil ich ihn nicht gebraucht habe, wirklich, momentan. Ja, wir haben hier nur noch zwei Plätze. Einmal möchte ich das und Spukball darf ruhig auch ein bisschen mehr Range haben. Und dann legen wir los. Mit der nächsten Stage. Ich habe uns noch gemerkt. Ich muss mich ein bisschen rum... Steuer, ich hoffe, das ist bis in der nächsten Folge nicht der Fall gewesen Ja, Das müsste eigentlich gut passen. Ja, ja, ganz klar. Ich lasse die mal ganz kurz kämpfen und trinkt was. Sims hat einfach den lustigsten Bart der Welt. Kennt ihr diese Videos? Ähm wo so diese Wettbewerbe sind mit diesen Typen, die ja Werte so lustig wachsen lassen und ja Wettbewerbe halten. Simsala würde die alle ausstechen hier drin. Uh, voll geil, Spukball ist mega gut. What the fuck? Okay, ich muss da noch kurz angucken, aber ich glaube Simsala lasse ich so. Ja, Simsala bleibt so wie er ist. Der ist top. Spukball ist ja mega broken. Vor glaube ich, die Ho äh, die sind äh, Homing, also die jagen, glaube ich. Schon aber Oh, das war einfach. Donner fehlt mir trotzdem noch. Übrigens, wollte ich nur mal anmerken. Doch ja, die verfolgen den Gegner voll geil. Aber Turtok bringt mir hier ja einfach einen Feuchten aktuell. der ist eingefroren ach so ich dachte ich gerade schon what the fuck äh, ja das kriegen wir hin eigentlich voll die action musik Ist eigentlich nichts passiert, außer dass Yukon Beyblade spielt. Okay, Turtok ist eingefroren. Und er ist tot. Ja, Simsela war eine gute Wahl. Simsela ist mega gut. Yeah! Wenn ich ein gutes Pflanzen-Pokémon oder Donner-Pokémon kriege, würde ich äh, Porygon übrigens immer noch ersetzen, weil Porygon als Feuer-Pokémon 2.0 ist einfach nicht wirklich, nicht so das Wahre. Sagen wir so. Äh, wir locken ein neues Pokémon an und danach schmeiße ich mal ein paar gelbe, Por gelbe äh, Bären rein, in der Hoffnung, dass da gelbe Pokémon auftauchen. Wir kriegen wieder einen fucking Dodu. Das ist gut. Ne, Level 9 vor allem. Oh, uh, das gibt nicht mal gutes Material, weißt du? So. Gut, dann würde ich sagen, klatschen wir hier von rein. Zwei Aprikoko. Zweimal Honig. Und eine Regenbogen. Vielleicht erhöht das die Seltenheit oder so, weiß er nicht. Mal gucken. Fünf Stück brauchen wir, das können wir nicht mehr machen heute. Doch, doch, klar mir. Weil das braucht mehr als eine Viertelstunde. Äh, gut, wir kommen auf 12.000 Punkte. Den kriegen wir, den Boss wahrscheinlich wieder nicht. Und wie ihr hier seht, kriegen wir fast zu 50% nur rote Bären geschenkt heute. Bei diesem Level zumindest. Und ich habe Toton nicht ausgewechselt, aber das ist okay. Okay, wir spielen recht gut jetzt. Und... Wenn Magnetilo wirklich mitmischt hier, habe ich ein Problem mit meinen zwei Pokémon, die ich dabei habe. Da müsste ich jetzt wirklich Nidoking spielen. Aber Psycho räumt hier einfach alles weg. Das ist voll gut. Das ist wirklich mega gut. Boom! Erstmal fett Damage rein. Noch mehr Damage rein. Der, der, der hat einfach Turtok gekillt. Drachen, woo. Okay, Nummer 3 von 4. Mal gucken. Turtok ist auch gleich wieder bei uns. Ich glaube, da hat, äh, hat ein bisschen gelitten wegen äh, Magnetilus. Wobei jetzt wäre er von Vorteil halt. Aber da ist er ja schon. Einfach weil ich die Attacke so lustig finde. Boom. Okay. Also haben jetzt einfach mal alle ein bisschen was mitgeholfen und ein Magneton. Nein. Ernsthaft? Das ist einfach mal die unfairste Scheiße gerade. Wobei Taubos kann das wenigstens noch mitmachen. Jetzt haben wir die ganze die ganze Zeit Lebensschwelle ein mit dem, wobei Windhose aufgeht eigentlich. Ja, komm da mal, komm da mal weg bitte. Spukball, top. Ah, ich weiß nicht, mal gucken, ob das was wird. Okay, das ist schon wieder weg. Ja, Totok bringt hier nicht viel. Ich merk's. Ha. Was war? Was auch immer das war. Okay, den kriegen wir, den haben wir kaputt. Seht ihr? Sag ich ja, tot. Regenbogenexplosion und ganz viele Items. 31 Bären. Zum Glück gibt es da kein Limit. Da würde ich richtig äh, abkacken dabei. Es steigt einfach gar nichts. Okay, wir haben wieder einen Erfolg abgeschaltet. Äh, freigeschaltet, sorry. So. Okay, ich nehme Totok aus dem Team raus für Nidoking wieder. Weil Totok scheint in diesen Höhlen eigentlich zu 90% unterfordert zu sein. Äh, überfordert zu sein, wegen seinem Typ, eigentlich. Nicht, weil er schlecht wäre, aber wegen seinem Typ. Und wenn ich irgendwas Besseres kriege als Wasser-Pokémon, dann nehme ich das natürlich rein. Das ist ja eigentlich klar. Dann spammen wir ein bisschen mehr mit Nidoking. Und jetzt kriegen wir nur noch Wasser-Pokémon, wahrscheinlich in der Lichthöhle. boss bleibt drin, Taubos hat sich recht gut geschlagen. Oh fuck, wir haben mega wenig Punkte so. Weil ich doch noch im Team habe. Sieht schon besser aus. Okay. 11.000 plus 1.800. Also etwa 700 drunter. Aber wir werden es überlegen. Hoffentlich. Die Musik ist schön hier drin irgendwie. Spukball. Ich mag die Attacke voll. Spukball ist wirklich in jedem Spiel lustig und gut. Vor allem gut. Also Spukball ist eine verdammt starke Attacke für das, was also es ist. Ein Ball, der fliegt. Ein Geisterball. Aber die macht einfach mal alles fertig, die Attacke. Die ist mega gut. Also ich spiele Spukball sowohl aus Simsala wie auch auf Gengar und so. Also. Kann man eigentlich fast alles spielen. Einfach mal einfach alles rein. Weil die fressen das ja schließlich. Und eine Lebensschwelle und ein Eisenschweif zum Abschluss. Und die Lookling ist fast tot. Aber er kämpft weiter, okay. Stopp. Nidoking, ich bin stolz auf dich. Bleib ruhig stehen, wenn ein Erdbeben kommt. Okay, die haben also nicht ewig Homing natürlich. Ich dachte, die homen bis zum Impact, aber anscheinend nicht. Der glaubt schon. Okay. Heilen. Noch mehr heilen. Jawohl. Das reicht noch ein drittes Mal, bevor wir den Boss sehen. Tut mir leid, wenn wir so zum Boss gehen. Ich will wirklich einfach nur wegen der Heilung machen. Okay, da ist der Boss. Psycho-Eis. Einmal heilen. So, und dann geht's los. Mit Austos natürlich. Ja, Eis. Mit Eis komme ich einfach nicht klar mit Taubos. Ich habe einfach mal hart verloren schon. Ciao. Bringt eh nichts. Autsch, der hat wehgetan. Und das war's dann auch schon mit Simsela. Ja, das war's. Okay, auch hier ist langsam ein Ende in Sicht vielleicht das Problem ist, ich kann auch Arkanien so mitnehmen, aber sie leiden ebenso unter dem Wasser, wie sie Eis kontern könnten. Polygon wäre hier eigentlich von Vorteil. Also bleibst du noch mal zu Hause. Weil Polygon kann Feuer attacken, hält aber Wasser gut aus. Schein ins Team nehmen, diesmal vorgängig verteilen. Und zwar einmal Range. Ah, ich muss ja mega auf Range gehen mit dem zwar. Ich nehme dem mal eine Range weg. Und bei 7 ist eine Range von mir aus. Dann gucken wir mal, wo jetzt hier die Range fehlt. Vielleicht muss ich umbauen. Ähm Na, wir lassen das so. Und du kriegst hier ein Tempo rein in Windhose. Und bei dem dasselbe. Mal gucken, was rauskam. Spukball ist gut, wenn er einen Bonus hat. Doch, ist gut. Machen wir so. Ich muss jetzt gerade überlegen, ob das sinnvoll ist, wenn ich Spukball Booster und äh, Psystrahl schwäche mit dem Range. Aber ich glaube, es ist okay. Okay, wir schaffen das nochmal. Vielleicht... Äh, wir sind zwar trotzdem etwa 800 Punkte hinten rein, aber das kriegen wir hin. Vielleicht. Wenn ich es besser gewesen. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie, ich, wie viel äh, Akku ich noch habe. Aufm, auf der Batterie meine ich. Nicht auf der Switch. Die Switch ist im Laden. In der Station. Okay, der trifft trotzdem mit drei Strahlen. Ich dachte der reduziert auf zwei dann. Oh. Jetzt habe ich keine Ahnung wie viele Range, also wie viele Punkte da macht. Wie viele von diesen Kugeln. Finden wir so aus. Zwei, vier, sechs, sieben. Also wirklich eine fette Range eigentlich für Flammenwurf. Ah, Miniboss. Aber bis jetzt sieht es von den Life Points her ziemlich gut aus. Spukbar. Ja, Dreh dich weiter, Pory. okay. Weg heilen. Immer heilen. Nein, sie haben es ausgelöst. Ich hasse das, wenn Taubos nicht auf meinen Befehl hört zum Heilen, also zum Weglaufen. Ja, Taubos leidet auch hier halt ein bisschen. jawohl gleiche situation wieder ja okay wir müssen hier trainieren bevor ich das machen kann Tja, was ist das für eine attacke einfach mal überall rein klatschen hauptsache ja wir haben verloren Gut, die Mission ist noch nichts für uns. Da muss ich zuerst noch ein bisschen selber trainieren. Aber es ist gut, wir haben viel Fortschritt gemacht. Das heißt, ich habe jetzt viele Plätze zum Trainieren. Aha. Und das machen wir nicht heute. Wir beenden nämlich. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Mein Name ist Adrian Alles Pop mit Zucker. Cheerio.